Ich erkenne deinen Fortschritt damit damit du einen Mitgliedsrang erreicht. Ja. Yeah. Well, let's go. Kannst du, glaube deine Puppen bis Level 30 leveln? Ich kann Federbeile einsetzen. Okay. Interesting. Und ich kann Supertränke herrschen, Das ist nice. Okay. Ich bin Topin, Mitglied des Peraklerns und Wächter von Axanthor. Hi. Oh, ich weiß schon, du bist hier meine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das, ist ja völlig verständlich. Immerhin ist es ohne schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist es aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es noch nicht getroffen hat, muss mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Komm schon. Main-Character oh, hat sagen... den Mund bewegt. Main-Character hat den Mund bewegt. Oh, shit. Shit. Ja, was wolltest du fragen? Na, ich muss schon sagen, so... Ähm, so rein von den Animationen und äh, wie die Looks gemacht worden ist, Shen halt schon saugut gemacht, aber... Ja, das stimmt. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axentor zu sein, bemerkenswert. Aber das wird nichts zur Sache. Perle hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axentor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscorer von hier vertreiben. Zeig, so was ihr könnt. Aber er tue ich doch wohl das nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf sie mit Geschleim, Viscora. Geil, ich um einen Battle. Nice. Ich habe irgendwelche random Pokémon dabei, die ich leveln will für den Living-Dex, ne? Unlucky, I guess? Absolut nicht. Mein Starter gehört dazu. Okay, <lacht> ja, dann ist okay. Ja, Starter plus 5 randoms. Aber alle sind so 20 oder höher. drei werde ich auch, also Lux 3 werde ich wohl spielen, Staraber werde ich spielen und Starter werde ich spielen. Also die drei werden wahrscheinlich staple. Mein Team. Trifft C Geowatz und Barin brauche ich nicht unbedingt. Oh wow, der random Ruinenwächter, der da am Stehen war, ist erwacht. Yeah. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Es würde dich im Nullkommandar nichts zu kleiner zwei arbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm zwei seiner Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Aber momentan komme ich nicht mal als sein treuer Wächter nahe genug an Axanthor ran, um sie ihm zu geben. Eine Außenseiterin wie du hätte erst recht keine Chance. Das heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährt den Vorfahren von Axanthor, Darmethyr und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perlclan heute nicht in Hisui leben. Perla? Axentor ist also noch stärker geworden, dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamantclan verehrt. Für den Perlclan ist Axentor doch ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Seiteren legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit den Diamantkleinen der Galaktik-Expedition kommen? Hey, Fremde aus dem Himmel, bist du dir sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Ja, klar, natürlich. Immer doch. Ich bin ja der Held. Na schön, Topi ich werden die Speise von Axanthor besorgen. Ja, genau, Sorry. wir können einfach alles, kein Problem. Der Held schafft alles. Ich, spiel so, ich bin seit zwei Stunden hier, aber easy. Okay, seit fünf Stunden, so das what the fuck. Fünf Stunden schon, oh mein Gott. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Doch können wir jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Fünf fucking Stunden, Alter. Mein iPhone klingelt. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückgehen. Okay, ich habe jetzt Schnellreise freigeschaltet, die ich schon die ganze Zeit habe. LOL. Also ich habe eine Funktion genutzt, die ich noch nicht kennen sollte, weil ich das Tutorial noch nicht hatte. Interesting. Oh, aber ich kann schon zum Legendenbaum, den ich noch nicht betreten soll. Ihr wäre ein Legend of Zelda-Dickmove geil gewesen, sondern du hast es selbst schuld, wenn du schon herkommst. Probier's halt. Aha, aha. Das wäre so lustig gewesen. Also nicht für mich, aber... Adi, hello. Hallo. Wie laufen deine Untersuchungen zu Axentor, alles im grünen Bereich? bla, bla. So, so, seine Lieblingsspeisen würde es also beruhigen, sagst du. Da muss ich mein meinem Büro noch kriegen. Lassst du mir Gesellschaft, Adi? Oh, fast schon Rang 3. Wie bockt schon hart, irgendwie. Gehen wir noch einmal die Infos durch, die du von Perla und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass so die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich in, in seinem jetzigen Zustand nicht mal seinen Wächter nähern kann... Hm. Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Wie süß das hat eine Map von Pikachu. Das Design von Professor finde ich irgendwie mega komisch oder irgendwie cool. Ich sehe was du meinst, ja. Aber das wirkt einfach so zu random zusammengewürfelt aus 20 verschiedenen Kostümdesigns. Ah. Auch so die Grafik eigentlich vom Kostüm ist so schrecklich. Ja. Und ja auch das Feuerriegelkostüm an irgendwie. Sogar die Schulterpolster sind schon unscharf, weil sie nicht genug Textur, Textur draufgelegt haben. Hm. Wir werfen sie einfach, oder genauer gesagt du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Axel dort deine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Okay. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokebällen nutzen um beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Ja, auch schon allein, dass das Logo nicht scharf sein kann auf der Brust, sondern so ein Pixelhaufen ist. Das ist eigentlich voll schlecht. Alles hat mehr fucking Auflösung, als dieser Pixelhaufen von Logo, den das Spiel eigentlich präsentieren will. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Hm. Warum nennen sie nicht wie, lieber Larvenkugel? Ich weiß immer noch nicht, ob da Larven, Laven oder Leven. Hätte jetzt Leven gesagt. Hat auch immer diese englischen Ausdrücke drin. Ich habe am Anfang auch Leven gesagt. Irgendwann Laven oder Laven klingt so holländisch fast schon. Laven ist so der deutsche Ausspruch, aber Leven vielleicht. Das ist auch Lavon. Das hört sich doch jemand so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Live-Speisen von Angsthantor besorgt jedenfalls der perl für uns, richtig? Ah, die Kehrer am besten scheint zum Baumriesenkampffeld zurück und berichtet den Leuten vom perl von unserem Plan. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde ich empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Alright. Ja, ist teuer jetzt. Musst du alle Materialien für die J besuchen eigentlich? Ich glaube nur eins oder zwei. Ja, ich werde es heute nicht mehr weitermachen mit Story. Das ist zu viel. Okay. Ich glaube, ich hau mal langsam. Aber da ist noch jemand. Ich muss kurz Dialog machen, sonst komme ich nicht aus der Stadt raus für Private Play. Ich muss zugeben, der Galaktikhauptzeit ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Man sieht gut aus. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mit, mit langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu eurer Anhöhenbasis gehen, oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Ich habe Dymathir erklärt, dass wir das gesamte der versuche nach einer Möglichkeit durch Kampsers in Rage geratene Achsanthor zu besänftigen. Und das ist jemand, der weder dem Perlclan noch dem Diamantclan angehört, sondern sich bloß durch den Rissen Zeitgefüge zu uns fährt hat. Aber wie du siehst, scheinen deine Bemühungen es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu so schätzen wissen. hier hat sich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jonan, wärst du so zu gut? Spitzdion, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Wow. Ohne die Hände zu bewegen. Das Instrument, auf dem ich Juna gespielt habe, ist eine Illusionflöte. Oh, weil Elysion... Ist ja ja Damit kannst du Damis hier herbeirufen, um auf ihn zu reiten. Den Überlieferungen nach waren diese Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Nun gehört sie hier dir. Ist nicht der Rede wert, ich kann mir deine Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch doch mal die Melodie von eben nachzuspielen. Du erhältst die Hirntafel He von Darmithyr. An der Elysionflöte will ich damit geschwind durchs Land tragen. Also worauf wartest du? Du wirst schließlich Erkszentau beim Riesenkampffeld besänftigen. Auf Darmithyr zurück kannst du das Gras dann im Nu durchqueren. Geil. Mit Plus kann ich Reittiere rufen. Wow, Digi. Oh, cool. cool. oh shit, aber damit hier kann Damage nehmen, wenn ich in jemanden reinrenne. Hallo, willkommen zu Pokémon Legends Arceus. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, ich also jetzt heute mal den Horror Slot mit Legends Arches, das weil ich äh, Fortschritt machen möchte. Allerdings. Muss ich kurz aufräumen. muss eigentlich eine Dropbank machen und nicht erst äh, schon anfangen hier. Ähm. die mal auffangstation. Nein, ich hab falsch gedrückt. Achso, lol, war mal kurz. Ja, nice. Wieso machst du das, Digga? Ich check das jetzt gerade nicht. Alright. Aber ich glaube, die Qualität ist besser, wenn ich das mal rausgefunden habe, was ich falsch mache. <lacht> also... Ähm, eigentlich hätte ich gerne ein Main Team. Das sind sicher mal die drei. Denn der Rest äh, ergibt sich dann so, wie ich unterwegs bin. Momentan habe ich noch kein Pokémon, das ich safe im Team haben will eigentlich. Aber auch die werden dann einfach äh, Living Decks Follower wahrscheinlich mal. Weil eigentlich habe ich nie mein Team ins Living Decks geworfen. Aber ich habe halt nur drei Pokémon momentan, die ich safe will. Ah, hier ist die Bidisa Mission, die man nicht wusste, wo man sie anfängt, genau. Ich muss kurz was trinken. <lacht> Irgendwas habe ich gerade im Hals. Ich mache die halt mission, mission dann später. Ich würde jetzt eigentlich mal gern Story weitermachen, eigentlich. Ich glaube, da hätte ich jetzt nicht hinreisen sollen. Egal. So. Oh, ein Feuerstein. Uh, nice. das meiste kann ich sogar brauchen. Also wir wissen, wo wir hin müssen. Ich muss kurz gucken, weil ich glaube, dass das ein Level-Up war, aber ich bin mir nicht sicher von Ponita. Ponita entwickelt sich mit Level 40, okay. Ich lasse das mit dem Bosskampf jetzt mal noch, weil ähm, ich kann die eh noch nicht wirklich fangen mit meinem jetzigen Level. Die Pokémon nach vorne machen, die ich leveln will und nicht mein Hauptteam. Bin nur ein Berry Tree, aber naja, mal schauen. Uhu. Das ist nice. Schön. Was? Noch ein move Ich... Uh, okay. Sure. Guter Anfang, war wir jetzt mal mit der Story weiter. Ihr von der Galaktik-Expedition habt also einen Weg gefunden, Axanthor zu besänftigen? Jo. <lacht> Wie bitte? Du möchtest deine Lieblingsspeisen so verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, aber irgendwie auch genial. Eure sogenannte Wissenschaft scheint ja keine Grenzen zu haben. Wenn wir Axanthau auf diese Weise mit seinen Lieblingsspeisen füttern können, helfe ich dir natürlich. Lass dieses Ding gleich herstellen. Nicht zu schnell, Torpin. Ich habe wie versprochen eine von Axanthaus Lieblingsspeisen mitgebracht, Bohnen. Ohne die kommt ihr nicht weit. Und natürlich, tut mir leid Perle, ich hatte dich völlig vergessen. Ich muss zugeben, dass der Perle-Clan nicht fähig sein scheint, dieses Problem alleine zu lösen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als es die Aufgabe der Galaktik-Expedition zu überlassen. Aber ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Wie sich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werte voneinander. Deshalb muss ich dich zuerst einer Prüfung unterziehen. Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du mit diesen Pokebällen gefangen hast, richtig? Das Pokémon an meiner Seite hingegen steht mir so nah wie eine Schwester. Erst wenn du gegen mich und Glaciola im Kampf gewinnst, kannst du dich ruhigen Gewissens gegen Axentor antreten lassen. Bist du dafür bereit? Ja. Das Jolas Stärke werde das Blut in den Adern gefrieren lassen. Das könnte tatsächlich ein Problem sein. Ich glaube, ich habe nichts dabei gegen Eis. Level? 17. Okay, ich habe dann Gestein. Da habe ich ein Feuer. Ah, hinten steht sogar, ähm, sogar. Ich der da kein war Ah, Mann. Dass die manchmal einfach doppelt angreifen können, ist zu tun. Yes. Ich verstehe. Diese poké sind ist letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangenen Pokémon kann man anscheinend eine tiefe, partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde dir diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich deine Pokémon heilen. Würdest du mir jetzt erklären, wie der Plan der Galaktik-Expedition aussieht? Was soll mit Axanthors Lieblingsspeisen geschehen? Weil du dich Axanthor nicht nähern kannst, willst du sie zu Kugeln formen, um diese zuwerfen, um es zu besänftigen? Verstehe, das könnte funktionieren. Entspannungskugel? Nein, nein. Diese Erfindung sollte den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. Wenn ich Axentor damit, helfe damit helfen kann, werde ich ja dann all mein Herz mit dieser Herstellung dieser Ruhegaben stecken. Ja, bitte. Tada, die Waldruhegaben sind fertiggestellt. Damit sollte sich Axentor besänftigen lassen. Hoffe ich. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, das mächtige Axentor, herbeirufen. Ja, Lego. Sehr gut. Axentor, König des Waldes. Die Zeit unseres Hesses ist zwar nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe eurer liebsten, spe eure liebsten Speisen darbringen. Urhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wir bringen euch Dank entgegen und ersuchen euch darum, vor uns zu erscheinen. Adi, ah, denk daran, Akzentu anzuvisieren. Aufs Aufweichen kommt es dann. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Ruhe gaben wirfst. Oh Gott. Hüpfe da mal, glaube ich, Hechtsprung, ne? Richtiger Flex, wenn du gegen König oder Königin kämpfst, musst du mit Ruhegaben treffen, um ihre Wut leise zu verringern. Sie ist vollständig gelehrt, gewinnst du den Kampf. Sollte sich nicht kommen? eine günstige. Oh. Ich weiß nicht, welcher Typ das so Ding ist. Jo, seit wir machen Tarnstellen, ist so viel Damage. Alles klar in dem Fall ist es kein Gestein-Pokémon. Ist okay. Ich geh jetzt einfach direkt mit Zortronin rein. Nö, das reicht. ist die Käfertafel von Axentor. Mhm. Ich frage mich auf welches Pokémon. Hm. Was war das? Das Licht um Axentors Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? <lacht> also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axentors unnatürliche Macht möglich. Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Natürlich kamen unerklärliche Blitze aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Axanthor wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss am zeitgefüge soll diese Kräfte verliehen habe Aber das ehrwürdige und verweilt durch jenseits des Risses. Würde das nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich nach Naiv war habe fröhlich dabei geholfen, die Ruhegaben herzustellen. Ruhige oh, dich, Topin. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perlclan stets vor Pokémon geschützt, die uns angreifen wollen. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinn stammen würden, hätte es dann wahllos Menschen und Pokémon attackiert. Das, was Adi getan hat, war richtig und notwendig, so sehe ich es. Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamantclam und der Galactic-Explosion lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser Rage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Hm, na schön, das ergibt da Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Jedenfalls möchte ich auch dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist ein Dankeschön vom Perlclan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich dankbar. Du hast drei Zitrubären. Lass mich deine Pokémon heilen. Immerhin haben sie für uns gekämpft. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist, obwohl ich mir keinen Rahmen darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben, aber es lag mal ganz unter uns. Ich würde Axon gerne noch einmal so in Rage sehen. weil so viel macht, kriegt man doch Gänsehaut.